Hallo, ist so schön. Ich gucke mir das so gerne an. Hier sind so viele kleine, äh, feine Nuancen drin. Ähm, da entstehen so schöne Effekte. Wenn du auf dem Steinpapier arbeitest, äh, dann, ähm, wenn du das mit dem Spachtel die Farbe so ziehst, dann entstehen so schöne mh, ja, einfach Effekte. Und die hast du ganz, ganz leicht. Und das finde ich, macht total viel Spaß und du brauchst nicht viel nachzudenken und kannst ganz losgelöst an die Arbeit gehen. Ähm, du kannst das natürlich auch genauso gut auf Leinwand umsetzen. Also die ganzen Videos, die mit dem Steinpapier auch schon im Kanal sind, kannst du auch genauso gut auf Leinwand umsetzen, ganz wie du willst. Aber auf dem Papier ist es eben gerade ganz schön, weil Weihnachten steht nämlich vor der Tür, ist mir eingefallen und du kannst eben gleich eine ganze Serie machen und du hast dann schon ein kleines Präsent für deine Liebsten. Ja, das Jahr äh, neigt sich sowieso dem Ende entgegen und wenn du das Steinpapier nicht hast, kannst du nämlich auch einen alten Kalender nehmen und da die Rückseite bemalen. Das habe ich dir auch schon mal im Video gezeigt. Also völlig egal, was du jetzt da hast, Hauptsache du fängst an und malst. Such dir einfach ein paar Farben raus. Ich habe einen Spachtel genommen. Wasser brauchst du auf jeden Fall. Und dann ähm, kannst du die Herbstfarben jetzt gerade umsetzen. Lass dich einfach inspirieren. Kannst du auch von dem Video inspirieren lassen und dann Heute keine Struktur, so wie beim letzten Mal. Ähm, aber das kommt auch natürlich wieder. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total. Letzte Woche waren auch so viele äh, tolle äh, Kommentare da. Ich hatte jetzt keine Zeit, leider alle zu beantworten. Aber ich lese sie alle und sie kommen alle genau da an. Ähm, ja, so wie sie gemeint sind, kommen sie auch an. Also vielen, vielen Dank. Das ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Und wie gesagt, völlig egal. Hauptsache, du machst jetzt was. <lacht> Komm, wir gehen zum Arbeitsplatz. Das Steinpapier, das kennst du jetzt wahrscheinlich schon. Vielleicht hast du dir auch extra einen Block gekauft. Deswegen kommt heute nochmal ein Video dazu. Ähm, ich klebe mir wieder drei Bögen auf die Fläche auf. Wieder mit dem ähm, guten Klebeband. Und ich habe auch in den Kommentaren das letzte Mal gehört, dass viele das zum Schreiben benutzen oder für die Alkohol-Ink-Farben dieses Steinpapier nutzen. Das finde ich total toll. Schön, dass ihr euch da auch gegenseitig so ein bisschen bereichert in den Kommentaren. Das finde ich immer sehr, sehr nett. Ja, also klebt ihr jetzt erstmal drauf. Ich starte mal mit einem rosa. Du siehst hier meine Palette, das ist ganz unkompliziert. Nimm einfach das, was du gerade da hast. Ich arbeite gerne mit dem Spachtel auf dem Papier und jetzt muss ich an Himbeereis denken. Okay, die die machen bald zu, nutzt die Zeit. Ich will auch noch die Sonne auf meinem Bild haben und vermische die hier auch ähm, mit dem Rosa. Die Farbe bleibt schön lange nass auf dem Steinpapier. Ich gebe jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Wasser dazu und dann ähm, ja, kann ich auch schön lange an der Fläche arbeiten. Ich löse auch tatsächlich etwas wieder das Rosa an und dann vermischt sich das noch besser. Und ja, selbst wenn wir jetzt. <lacht> oder ich wollte gerade sagen, oh nein, jetzt muss ich die ganze Zeit an den eis denken. <lacht> Aber das macht ja nichts. Also lass die Gedanken einfach kommen und gehen. Völlig egal, das ist, das ist Malen. Also nicht nur fokussiert sein auf irgendwelche Techniken oder wie du jetzt das Werkzeug halten sollst oder du irgendwas verkehrt machen kannst oder nicht. Das ist völlig egal, gerade in der abstrakten Malerei ist das ja das Schöne daran. das Braun habe ich noch mit drauf gegeben. Also ich habe das genauso gemacht, wie ich das hier die ganze Zeit mache, wie auch bei den letzten Bildern. Also die Farbe einfach raufziehen. Ich gebe auch noch ein Rot dazu. Ein Orange möchte ich auch noch haben. Ja, und dann trage ich das einfach so weiter auf. Und das alles mit den drei Komponenten und auseinanderziehen. So, das habe ich ja auch beim letzten, bei der letzten Trilogie schon erklärt. Also da guck dir auch gerne nochmal das andere Video zu an. Ein kleiner gang hier noch mal zu meinem arbeitsplatz hin du siehst da gerade die unterlage ich habe auch auf einem kalenderblatt meine steinpapiere geklebt und genauso gut hätte ich jetzt auch das ganze papier hier bemalen können es eignet sich nicht ganz so gut wie das steinpapier aber du kannst es trotzdem darauf machen dazu gibt es ja auch im video schon im kanal also, ich wünsche dir ganz viel Spaß heute. Du siehst hier nochmal, wie schön glatt das ist und ja, wie, wie toll, ähm, ja, wie satt die Farben da drauf auch sind. Du kannst ja pastellig arbeiten oder eben ähm, auch mit dem reinen Farbtönen da drauf gehen und ganz spielerisch alles umsetzen. Also, fangen dir die Farben ein aus dem Herbst, geh nochmal kurz raus, kurz, falls du noch nicht so weit bist, fang einfach dann die Farben ein und geh dann an die Leinwand oder Papier. Oder aber vielleicht bist du auch schon so weit und kannst jetzt direkt starten. Also viel Spaß, danke für dein Like, danke für dein Zuschauen und ich freue mich auf deinen Kommentar. Dankeschön. Immer nochmal der Tipp hinten. Am Ende. Das bezieht sich jetzt ähm, auch auf das Buch, aber nicht ja, direkt. Äh, auf Seite 62 findest du ja die kreative Tafel und vielleicht inspiriert dich da der ein oder andere äh, Spruch einfach auch. Wenn du das zu Weihnachten jetzt zum Beispiel verschenken möchtest, dann eignet sich natürlich auch mal netter kleiner Spruch auf das Bild und dann eingefasst in einen kleinen Rahmen. Das kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Also sei einfach kreativ und mach einfach. In der englischen Version ist es immer zwei Seiten weiter. Also die ganzen anderen Tipps sind auch schon letztmal Mal ähm, ja, da gewesen. Also hier nochmal eine kleine Inspiration und eine Starthilfe. Tschüss!